Moin Leute, ich bin hier gerade am Tesla Supercharger in Winsen an der A39 und der hat ganz frisch aufgemacht, den gibt es seit knapp zwei Wochen oder so und finde ich ja richtig klasse, dass jetzt auch die kleinen Autobahnen jetzt mal ans Supercharger-Netz angeknüpft werden und wie man sieht, gleich zwölf Stalls geballert hier. Vier würden hier eigentlich erstmal ausreichen, aber Tesla denkt immer an die Zukunft, also finde ich schon richtig gut, was die hier machen. Also von mir, Daumen hoch Tesla.